An den Beinen bunt, an den Füßen wund. Trotzdem unbeschwert ist Leben noch was wert. Leider irgendwann geht zu Ende dann. Dieses Unbeschwert wird ihnen bald verwehrt. Wo bleibt mein Kind, solange es geht? Wo ein Kind den Wind versteht. Später hörst du nicht mehr zu, dann du sturm dich wie in Nu. Als Kind gelehnt im Hier und Jetzt, die Hosen freudig abgewetzt, fallen ihm Dinge in den Schoß, er nach verloren nur, einfach bloß. Viel zu viel Gedanken weisen in die Schranken, Dogmen werden aufgebaut, nicht hinter kleinlaut, laut, sich davon zu befreien, gelingt den meisten nicht allein, nicht hinter eigene Kulisse geschaut, vor eigener Psyche graut. Wo bleibt mein Kind, solange es geht? Nur ein Kind den Wind versteht, später hörst du nicht mehr zu, verlierst im Sturm dich wie im Nu. Als Kind gelebt im Hier und Jetzt, die Hosen freudig abgewetzt, fallen ihm Dinge in den. Er nach verloren. Wie ein Spiegel reflektiert, ihr uns Große, ganz ungeniert. Behaltet uns nur gut im Blick, nicht zu vergessen dieses Glück. Wolken werden still und groß, nur oberflächlich und famos. Naivität verloren, Gicken auf hinter Kautschen mit wenig Sinn. Und bleib' ein Kind, solange es geht, nur ein Kind den Wind versteht. Später hörst du nicht mehr zu, verlierst im Sturm dich wie in nu. Als Kind gelebt im Hier und Jetzt, die Hosen freudig abgewetzt, fallen ihm Dinge in den Schoß, hernach verloren, einfach bloß, Ernach verloren.